die Lisa. Ich bin jetzt 26, werde im April 27 und mein Bezug zur Natur ist einfach durch die, die Arbeit mit den Pferden, die ich habe. Ich gehe viel ins Gelände reiten, deswegen habe ich da einen sehr starken Bezug zur Natur und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr sehr gerne draußen. Also auch mal bei schlechtem Wetter, das hat nämlich auch alles seine Vorzüge. Mich selber würde mich als sehr... Ja, sehr fröhlich, ähm, offen und ja, naturverbunden einfach äh, beschreiben. Zum Bogensport bin ich ähm, dadurch gekommen, dass wir direkt in, in Hirschau, also da wo ich wohne, ähm, einen sehr großen Parcours haben und ähm, das schon immer mal ausprobieren wollten und dann haben wir uns mal einfach ähm, dazu entschieden, das einfach mal zu machen und ähm, ja es hat uns sofort mega viel Spaß gemacht. Und ja, einen Kurs an sich oder sowas habe ich nicht gemacht. Wir haben uns das so gegenseitig ein bisschen. Mein Freund, der ist da recht begabt bei sowas, ähm, der war auch früher im Schützenverein und hatte da eigentlich echt gute Tipps. Und deswegen haben wir das so ein bisschen so learning by doing ähm, uns beigebracht. Und ja. Für mich ist der Sport ähm, einfach Ruhe zu finden, sich zu konzentrieren. Ähm, auch gern alleine, also ist auch was, was man ganz toll alleine machen kann, kann man aber auch zu zweit machen, also es macht, macht einfach Spaß, man merkt schnell einen Fortschritt und ja, ich genieße es einfach, dann in Ruhe bei mir zu sein und einfach nur das und einfach nur Boden zu schießen. Ich habe jetzt den Slickstick, ähm, der ist für mich super, weil er total leicht ist, ähm, lässt sich super schön schießen, ähm, ist schön filigran, ähm, finde ich passt sehr gut zu mir und macht auch einfach echt Spaß und genau zu dem bin ich ähm, durch den ähm, Händler bei dem wir waren gekommen, der hat uns, wir haben mehrere ausprobiert ähm, und genau bei dem bin ich dann einfach hängen geblieben und der ja, gefällt mir immer noch super gut. Ich würde also Bogensport würde ich Leuten empfehlen, die einfach mal so eine kleine Auszeit brauchen vom stressigen Alltag, die viel gestresst sind, die viel denken müssen in der Arbeit oder wo auch immer und ähm, einfach mal äh, Bogenschießen auszuprobieren, ähm, weil es einen beruhigt, weil man sich konzentriert, weil man zurückfindet zu sich selbst irgendwie, weil man auf jede Kleinigkeit irgendwie achtet in so ein Parcours zu gehen, einfach draußen zu sein, die Natur zu genießen, aber trotzdem was Aktives zu machen. Also gut, Bogenschießen kann man in Hirschau gehen, <lacht> das ist wirklich ein super Parcours. Also mein Fehler am Anfang war einfach, es zu schnell zu viel zu wollen und gleich super zu treffen. und alles perfekt zu machen, aber das ist wie mit allem, man lernt, man lernt dazu, man macht Fehler, man lernt aus den Fehlern. Und das einfach ruhig anzugehen, das war jetzt glaube ich, oder denke ich mir so im Nachhinein, hätte ich es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen können. Und ja, Einsteigern würde ich einfach empfehlen, sich darauf einzulassen, wie gesagt, nicht zu viel von sich selber zu fordern, sich Zeit zu geben, sich ähm, ja, auf sich zu hören, das zu beobachten, was man wenn man mal nicht so gut trifft, was, was habe ich jetzt da gemacht, was ich vorher vielleicht anders gemacht habe, das einfach ein bisschen wahrzunehmen und dann kann man sich Stück für Stück immer verbessern und ähm, es ist ja auch super, wenn man dann merkt, es wird, wird immer besser, man trifft besser und ähm, dann stärkt einen das auch einfach, finde ich super gut.